Hallo, hallo, guten Tag, ich spreche ich gerade mit Herrn Hertmut. Hallo, hallo, hallo. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht von betrügerischen Anrufen, also von Callcentern, die versuchen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. So einzeln haben sie leider nicht für ein eigenes Video gereicht, doch wäre es zu schade, um sie wegzuschmeißen, denn, naja, sie zeigen trotzdem auf, was wir da genau für Menschen an der Leitung haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo, guten Abend. Spreche ich mit der Lucianus? Nee. Mit wem spreche ich? Das ist ja mein Vorname. Ja, klopfen, das ist Hammerlang, jeder Nachname. Ja. Wie geht es Ihnen? Mario Wir möchten Davini. Sie denn genau sprechen? Ja, mit dem Herrn Lucianus. Nee, das ist ja falsch. Knusprig, Fall. Knusprig. Ja, Knusprig, Knusprig. Genau. ist ja nicht schwer. Ja, Mario Davini ist in Apparat. Mhm. Ich melde mich von InvestCFD. Ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt haben im Trading online. Von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 Ach so, und da machen Sie das dann einfach trotzdem? Natürlich. Ah, also ich interessieren Sie Gesetze nicht. nicht? Ja. Ach so. Und dann. Na immerhin haben wir hier mal einen ehrlichen Betrüger an der Telefonleitung, der direkt zugibt, dass er eigentlich darauf scheißt, was die Gesetze sagen und dass es ihn überhaupt nicht interessiert. Und er muss da trotzdem einfach mal anrufen, egal wie die Gesetze sind. Er ruft halt an, weil er anrufen will, weil ich mich da mal eingetragen habe. Hm, dass es kein Double-Opt-In ist und keine Werbeerlaubnis, hat er wohl vergessen. Ich meine, der Verkauf ist hier an dieser Stelle noch nicht zustande gekommen. Aber es sollte ja ein Verkaufsgespräch werden. Wäre es nicht so gelaufen, wie es jetzt eben nun mal gelaufen ist. Das Schlimme ist, viele Menschen tja, lassen sich hier an dieser Stelle in Gespräche verfickeln, wenn man eben mitspielt bei diesem Skript, was die einem da vorlesen. Und tja, so landet man ganz schnell in der Falle, dass man denen Geld überweist und dann ist es irgendwann weg. Denn... Wenn man bei solchen Firmen mit den komischen Menschen da an der Leitung Geld investiert, tja, passiert nur eins. Ihr habt Geld investiert in deren Pausche, aber nicht auf euer Konto und ihr werdet das Geld auch garantiert nie wieder sehen. Ja, hallo. Hallo, schon. Ja. Guten Tag. Ich rufe Sie an, weil Sie bei uns ein Investitionkonto eröffnet haben vor einiger Zeit. Und Geld am Finanzmarkt verdienen wollten. Ja, genau sprechen. Mit mein Name ist Alicia Paris. Ich rufe Sie von Swisspro, weil Sie bei uns eine eröffnet haben. Ja. Ja, wer ist denn Sie? Ja, und da haben wir schon wieder das beste Beispiel dafür, dass da irgendwas komisch läuft in diesen Callcentern. Ich frage, wer ist denn Sie? Wen wollen Sie denn eigentlich jetzt genau sprechen? Das war ja jetzt meine Intu äh, Intuition. Ich habe gefragt, wer ist denn Sie? Die rufen einfach irgendwo an prüfen gar nicht, ob das die Person ist, die sich da eingetragen hat, fragen gar nicht nach den Namen, sondern rattern einfach direkt ihr Programm runter. Hm, das ist schon irgendwie komisch. Aber so läuft's halt, wenn euch betrügerische Callcenter anrufen. Die wissen nicht, was man da antworten könnte, wenn man irgendwelche Fragen stellt. Denn grundsätzlich geht's ja nur darum, dass sie möglichst leicht und möglichst schnell an euer Geld auf eurem Konto kommen. Fragen stellen ist wohl nicht erlaubt. Hm.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 Sowas habe ich auch ziemlich häufig an der Leitung. Dass man da jemanden dran hat, man hört was im Hintergrund, also man hört das Callcenter, aber es spricht niemand. Das könnte eventuell daran liegen, dass die Callcenter oder die, ja, die Telefone von den Mitarbeitern automatisch die Nummern durchwählen. Ja Und wenn der Mitarbeiter gerade nicht aufpasst und sich mit dem Nachbarn unterhält, tja dann hat man da halt eben genau sowas. Oftmals legen die dann einfach ganz schnell auf und, hm, weil sie sich eben erschrocken haben, dass da jetzt schon jemand wieder in der Leitung drin ist. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Scambaiter ärgern. Das kann natürlich auch hin und wieder mal vorkommen, wenn man sich da ein bisschen zu oft bei diesen Callcentern angemeldet hat und die Nummer vielleicht schon bekannt war. Ich denke mal, die werden da sicherlich auch irgendwelche schwarzen Listen haben oder sich die Nummern merken oder E-Mails rumschicken intern, um eben, naja, vor Scambaitern zu warnen.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 Das sieht aber nach Betrug aus. Warum, warum denken Sie so? Ja, warum nicht? Sie haben, Sie haben so viel Geld verloren und nee. denken, Sie, jetzt, denken jetzt so? Nee. Nee, aber warum denken Sie so? Weil Sie haben keine ja, schlechte haben, warum denken Sie so? Ist doch nicht seriös, was Sie da machen. Sie müssen besuchen online dieses Reiter, es ist nicht Betrug. Äh, nee. Ja, gehen Sie bei Google, schreiben Sie Trader aktiv und schauen Sie alle. Mhm. Und was ist der Druck? Ich verstehe ich nicht. Das ist ja alles unseriös da bei Ihnen. Okay. Herr Roberto, Sie müssen sagen, wie Sie wünschen, aber das ist leider nicht, nicht so. Nee, wie und, ist es denn dann? Nochmal. Wie ist es denn dann? Aha. Okay, Herr Roberto, hallo?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 Das ist eine Handelsplattform, wo man die Möglichkeit hat, mit den Finanzprodukten und zu handeln. Mhm. Sie müssen jeden Tag kontrollieren. Ja? Mhm. Und? Sie haben ein Konto bei uns? Kann ja sein. Ja. Wir ja. haben eine Konto bei uns. Ja. Genau. Mhm. Aber wann Sie. Ist. Ja? Ich sage, das macht das Ganze ja nicht seriöser. Aber. Ich verstehe nicht, warum denken Sie so. Ich verstehe ja. nicht. Tja. Können Sie mich erklären, bitte? Warum? Was an, wa warum denken Sie einen Betrug? Warum denken Sie so? Können Sie mich erklären? Na, habe ich Ihnen doch gesagt, weil das unseriös ist, was Sie da machen. Ja, aber kennen Sie das Thema aktiv ja. Sie kennen das nicht. Ja? Mhm. Ich muss telefonieren Ihnen mit äh, Videocall, WhatsApp, ja? Nee. Nee.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 Okay, warte, nur eine Minute bitte. Okay. Ah ja, und dann legt er direkt auf. Also erstmal fällt ja hier auf, dass er sich dafür bedankt hat, dass ich so höflich bin und überhaupt ans Telefon gegangen bin, beziehungsweise dran geblieben bin und zuhöre, was er so zu sagen hat. Das spricht ja schon mal dafür, dass er wohl gewohnt ist, dass die Leute wohl eigentlich bei ihm auflegen. Hm, woran könnte das wohl liegen? Hm, grübel, grübel. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Aber noch viel wichtiger: Finger weg, wenn euch solche Leute in WhatsApp einladen wollen und bei euch anrufen wollen. Denn über die Telefonnummer in WhatsApp kann man euren exakten Standort rausfinden. Denn es ist IP-Telefonie. Tja. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt irgendwelche Daten von sich bei solchen Leuten preisgeben möchte. Von daher gebt die Telefonnummer, eure Handynummer niemals an solche Betrüger raus. Wenn die gerade schon bei euch auf dem Festnetz anrufen, reicht das ja aus. Da brauchen die nicht nur eure Handynummer, um euch denn da auch noch mit Werbung zuzumüllen. Und vor allem WhatsApp, wie gesagt. Ich würde es nicht machen. Es ist auch ziemlich unsicher, wenn euch da die Betrüger anrufen. Denn darüber lässt sich exakt, also euer exakter Standort rausfinden. Über die Telefonleitung. Tja, ist auf jeden Fall gruselig, was die sich so alles einfallen lassen. Und Bankgeschäfte macht man sowieso schon nicht über WhatsApp. Ja, wobei mich schon mal interessiert hätte, wie die Betrüger so aussehen. Muss ich mir mal irgendwie was für einfallen lassen. Ja.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 Jetzt ist es ihm wohl aufgefallen. Beim selber Vorlesen ist es ihm irgendwie nicht in den Sinn gekommen, was es bedeuten könnte. Aber das war hier tatsächlich jemand, der ziemlich oft bei uns angerufen hat und mittlerweile an dem Tag genervt hat. Von daher war ich mal nicht ganz so nett zu dem Betrüger. Aber es ist eben auch so, die Betrüger, die rufen permanent auf dieser Leitung an. Man hat immer wieder die gleichen Leute dran, für verschiedene Datensätze natürlich, aber daran sieht man auch, dass die eben die Datensätze auch teilweise in Paketen aufkaufen. Das heißt, die rufen gerade für den Herrn Gerold Steiner an, für den Fester zum für den Herrn Knusprig-Knusprig und so weiter. Manchmal sind es tatsächlich immer wieder die gleichen Leute hintereinander und fragen jedes Mal einen anderen Namen ab, obwohl teilweise die Datensätze schon uralt sind und irgendwie interessant. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Frank Drasch am Apparat. ich gerade mit Gustav Kott. Ja, Herr Kot am Apparat. Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Nochmal bitte? Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Ja, da haben wir tatsächlich exakt wieder den gleichen Mitarbeiter in der Leitung gehabt. Den haben wir den Tag versüßt mit verschiedenen Namen. Funktioniert auch irgendwie lustigerweise immer wieder. Die Betrüger versuchen sich ja zu wehren, indem sie eben die Telefonnummern dann aussortieren. Nur blöd, wenn man laufen, also fortlaufende Telefonrufnummerblöcke hat und äh, tja immer wieder eine neue nehmen kann, genauso wie es eben auch mit einer IP-Adresse ist. Über ein VPN, also über äh, einen Anbieter im Internet, kann man seine IP-Adresse jederzeit immer wieder wechseln. Ja, und das ist ziemlich schnell, mit wenigen Klicks, ohne das Internet zu Hause neu starten zu müssen. Tja, und dann landet man immer und immer und immer wieder bei denen im System. Auch wenn die Betrüger versuchen, sich davor irgendwie zu schützen und ja nicht mit euch sprechen möchten, man schafft es dann trotzdem, immer wieder seine Daten dort einzutragen. Ja. Hallo, ja. schönen guten Tag. Guten Tag. Frank Drasch am Apparat gerade mit Herrn Dreninger. Ja, Herr Dreiniger. Ich grüße Sie. Ich ja, bin ich, mich auch. Und ich melde auch. Sie, Sie haben sich immer Tja, also der Betrüger hat bestimmt abends irgendwann weinend in der Ecke gesessen. Denn den haben wir den ganzen Tag belästigt. Da geht's noch ein paar andere Schnipsel zu, die findet ihr dann in den anderen Schnipselpartys. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Anda?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 Was? Sind Sie fake oder was? Wahrscheinlich sind Sie fake. Also, glaube ich, äh, Sie, Sie sind fake. Ja, Sie existieren ja nicht mal bei Google, also sind ja Nein. eher Sie fake. Können Sie mir sagen, das ist, ich sehe Ihre E-Mail-Adresse. Ja, sagen Sie mir doch gesehen. einfach Ihre Domain. Nein, ist so schwer, mir Ihre Domain zu sagen? Nein, ich sage oh. nicht. Ich sage nicht. Ja, dann Sie, ja, dann, dann habe ich keinen nicht. Sie wissen das schon. Sie wissen Okay, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Ja. Sie sind ja eine Betrügerin. Ja. Nein, sie sind Betrügerin. Sie sind, sind sie Betrügerin. Ja. ja, ja, ja, ja, okay. Ja, okay. sie sind schmutzig. Sie sind dumm, ja, dumm, nee, dumm. Nee, sie Kopf. sind schmutzig. Na, ist ja wieder Herz allerliebst, was man da für Menschen an der Telefonleitung erreicht. Hm, also, die stottert sich irgendwas zurecht, kommt irgendwie nicht zur Potte. und dann fragt man sie nach dem Domainnamen, Sie rotzt irgendwas durchs Telefon, man findet die Domain nicht, man fragt nochmal nach, ob sie es vielleicht nochmal richtig sagen könnte, und dann will sie eine E-Mail schicken, die kommt aber nicht an, weil die E-Mail-Adresse nicht existiert, und dann, ja, geht das Ping-Pong-Spiel so weiter. Anstatt doch einfach nur die Domain zu sagen, auf die ich gehen soll, damit ich mich, ja, über die Webseite oder über die Firma erst, sie also mir grundsätzlich erstmal über die Firma ein Bild machen kann. Nö, da will sie mir einfach die Domain nicht sagen. Tja, also, dass das von Anfang an unseriös ist, braucht man, glaube ich, ja gar nicht großartig erwähnen. Denn sie hat sich ja gleich selbst unseriös gemacht, indem sie einfach, nö, ich sag die Domain nicht. Ist ja interessant. Hm. Also, weiß ich nicht, was das werden soll. Aber wenn man schon bei den einfachsten Sachen gleich rausfliegt als Kunde, ist das nur positiv. Denn so, werden die definitiv weniger verkaufen, wenn die da nicht mitspielen. Ich weiß es nicht, ob sie vielleicht vorher schon geahnt hat, dass sie dann Scambeta an der Leitung haben könnte, aber tja, letztendlich ist das Gespräch so gelaufen, wie es gelaufen ist und da kann man nur immer wieder hoffen, dass es bei vielen, vielen anderen Kunden auch so läuft. Denn grundsätzlich ist es doch eine legitime Frage, erstmal nachzufragen, auf welcher Webseite ich denn da jetzt gelandet bin und warum die mich jetzt anruft, damit ich das Ganze erstmal überhaupt überprüfen kann. Ist doch logisch, ich will doch erstmal sehen, wo ich bin. Ja, es geht aber nicht darum. Die wollte euch, oder die will mir hier jetzt direkt einen Zahlungslink zuschicken, anstatt den Link zur Webseite, dass ich mir erstmal ein Bild von der Webseite machen kann. Ja, und wenn man da nicht so richtig mitspielt, dann ist man halt von vornherein schon raus. Tja, so läuft's halt eben als Betrüger. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das Mikrofon ist ab. Hallo, einen schönen Tag, Grüger, mein Name. Ich hätte mit Herrn Steiner gesprochen, mit dem Gerold Steiner. Hier ist am Apparat. Hallo, Herr Steiner, ich grüße Sie. Anja Krüger ist mein Name. Ich melde mich von der Rechtsabteilung der DGS aus Berlin. Mhm. Herr Steiner, es geht um Ihr aktives Gewinnspiel, was Sie noch nicht gekündigt haben. haben. Hab Sie vergessen? Kein. Herr Steiner, Sie hatten sich vor vier Monaten über das Internet, also online, hatten Sie auf einen Link draufgeklickt gehabt, um für drei Monate kostenfrei bei dem Jubiläumsgewinnspiel mitzuspielen. Davor ist die Rede. Nö, nee, das stimmt nicht. Gut. Sie werden die Unterlagen jetzt nach Berlin bekommen. Da haben Sie alles schon also ich habe hier das Gespräch nicht beendet. Es wurde direkt aufgelegt. Keine Ahnung, ob sie da aus Versehen oder den Herr, oder ich kann es nicht identifizieren. Aus Versehen aufs Knöpfchen gekommen ist beim Reden. Hm, kann wird wohl irgendwie so gewesen sein, dass der nette Mitarbeiter schon mit der Maus auf der Auflegentaste war. Aber was bringt es, einen hier voll zu lutschen mit äh, irgendwelchen Rechtsblabla? Ja, nix und dann aufzulegen, weil passieren tut da definitiv nix, und weil das war garantiert wieder ein Fake-Anruf. Nix mit Rechtsabteilung, nix mit offenes Abo, weil das gibt's nicht, ich habe nie irgendwo ein Abo zugestimmt. Denn letztendlich, wenn ich mal so eine Abo-Tante dran hatte, habe ich kurz vor, äh, vor Ende der Aufnahme das Gespräch immer gesprengt, also dementsprechend kann's kein Abo gegeben haben. Tja, schon irgendwie interessant, über welche Wege und welche Maschen, die immer wieder versuchen, irgendwie doch noch an Geld zu kommen und die Leute zu betrügen. Ist schon höchst, ähm, tja, unseriös alles. Und das hier ist höchst kriminell. Ich meine, das sind alles kriminelle Anrufe, aber das hier ist schon Spitzenklasse. Den Leuten ein Abo vorzugaukeln, was es überhaupt nicht gibt und irgendwelche Mahnungen vorzugaukeln, die es überhaupt nicht gibt. Nur um irgendwie wieder an Geld ranzukommen. Einfach ekelhaft. Ja, guten Tag. Hallo, hallo, schon, guten Tag. Darf ich mit Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Guten Tag, hoch mal. Mein Name ist Robert Schmid, ich bin Manager von der Handelsplattform Finwitz Pro. Und Sie haben Ihre Daten auf unsere Webung hinterlassen. Stimmt das? Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie das nicht eigentlich selber wissen, ob das stimmt? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst auf...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 Er hatte das Gespräch beendet, weil er das Gespräch beenden will. Warum sagt er denn bis gleich? WhatsApp hat er ja auch nicht bekommen. Es ist einfach nur irgendwie unterirdisch. Hm. Also grundsätzlich die Empfehlung, gebt niemals eure Handynummer irgendwo raus und schon gar nicht WhatsApp. Stellt euer WhatsApp so ein, dass euch fremde Menschen nicht einfach so kontaktieren können, kann man in den Privatsphäre-Einstellungen tun. Denn, naja, solche Leute wollt ihr garantiert nicht auf eurem Handy noch zusätzlich haben, wenn ihr schon auf dem Festnetz anruft. Das ist einfach nur absolut unterirdisch. Also, die stellen einen Fragen, die ergeben ja nicht mal Sinn. Ich weiß nicht, was der von mir will, wenn der sagt, wissen Sie, wie das alles geht und, äh, ja, was denn genau? Man muss die Frage dann auch schon irgendwie ein bisschen definieren. Hm, tja, also wieder einer von den Unseriösen anrufen. Übrigens, Callcenter-Abzocke gibt's auch auf Twitter. Den Link dazu findet ihr direkt auf der Kanalseite oder unten in der Videobeschreibung. Wer mag, kann auch dort gern mal vorbeischauen und abonnieren. Ja? Ich grüße Sie erstmal. Mein Name ist Kurt Ternes. Karl Topfel. Ja. Schön Sie erstmal persönlich zu erreichen. Wir hatten vor ungefähr drei Jahren nicht mehr telefoniert zusammen. Das letzte Gespräch war Anfang 2020, Corona-Zeit. Da hatten Sie leider nicht viel Zeit. Es ging um das Thema Börsenwelt, Aktienwertpapiere. Ich wollte Ihnen gerne eine Aktienfehler mehr Ach, das fällt ja Ihre Lüge gleich direkt auf, weil den Charakter Karl Topfel gibt es ja noch nicht mal drei Jahre. Das war vor zwei Jahren und halb, Fangen wir mhm. an mit 2020, als Corona-Zeit äh, angefangen hat in Deutschland. Ja, das ist ja Quatsch, ich, da habe ich ja noch nicht mal den YouTube-Kanal gehabt. Ich habe Sie angerufen und wollte mhm. mit Ihnen sprechen, aber Sie aber hatten ich keine hat alles Zeit. gelogen, was Sie da so und sagen. Ich wollte gesagt. sie gerne eine Aktion empfehlen, Sie müssen Nee, Sie sind ein Betrüger. Ohrensohn. Ja, genau, jetzt bestätigen Sie das auch noch. Meine Güte, da hammert tatsächlich mal einen Betrüger, der fehlerfrei Deutsch gerade aussprechen kann und dann beleidigt er doch wieder zum Schluss, obwohl er ja seriös vorgaukeln wollte. Ist schon irgendwie höchst interessant schon wieder. Hm. Also, das ist hier gleich von Anfang an aufgefallen. Erzählt, 2020 hätten wir schon mal miteinander gesprochen. Ähm nein, haben wir nicht. Den Kanal, den gibt's erst seit ähm, ja, später, äh, späten 2021. So im hinteren Drittel. Also wie wollen wir dann 2020 miteinander gesprochen haben, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal an diesen YouTube-Kanal hier gedacht habe? Tja, ist irgendwie höchst interessant. Ja. Herr Thaler, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Rabaus. ich bin Ihre Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Kryptokonto-Schlüsselung und Auszahlung. Wir haben Ihre Daten bekommen, Herr Thaler, dass Sie haben Geld investiert und jetzt wollen wir mit dem Auszahlungsprozess anfangen. Aber zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel war Ihre Verlust? Null. Wie null? Sonst könnte ich Ihnen nicht anrufen, weil Sie haben etwas verloren, ja, bei dem Kryptovalute. Nee. Also ich habe Daten bekommen, dass unter Ihrem Namen Betrag bis 5.000 Euro liegt. Ja, aber Sie sind doch nur Betrüger. Nee, ich bin nicht Betrüger. Doch. Wie gesagt, ich bin Sicherheitsabteilung. Nein, und also Sie ich sind Betrüger. Also ich bin Ihnen keine. Ich bin nicht Betrüger. Na, dann geben Sie doch einfach das Geld und überweisen das auf mein Konto. Nein, das und nicht so, es tut mir leid, aber das geht nicht Ja, da wollen Sie doch. mit Andy oh, auf dem Computer nein. und die Leute verarschen. Ja, das ist ja Betrug, was Sie machen. Das ist Quatsch. Und dann glauben Sie so, und ja, Sie sind einfach nur eine ekelhafte illegal. Betrügerin, die die Menschen verarscht. Sie sind ekelhaft. Also, Sie wieder mich an. So, Sie sind eine Namen Betrügerin. Sie im das kann ich sehr, sehr ja, das ist ja Quatsch, was also, du da laberst. Das ist einfach nur ein Dünnschiss. Doch, das ist Dünnschiss. Lust, ja, und dann wird das auf YouTube veröffentlicht, damit keiner mehr auf eure Scheiße reinfällt. Schauen wir mal. Ja, nee, nee, schauen wir mal, mach ich gleich. Tja, also das Ende hat jetzt für mich geklungen wie eine Bestätigung mit der Betrügerin, weil sie meinte, ja, schauen wir mal, dass da keiner mehr auf den Betrug reinfällt. Irgendwie interessant. Hm. Da hat sie sich dazu hinreißen lassen, das dann zu bestätigen. Aber schon irgendwie Wahnsinn. Das hier ist tatsächlich der Betrug nach dem Betrug. Wenn man in der Regel schon mal Geld verloren hat, dann rufen solche Leute hier irgendwann nochmal an und erzählen, ja, man hätte da Geld gefunden. Tja, also wo das gefunden wurde, würde mich als erstes erstmal interessieren. Und vor allem macht man sowas dann nicht schriftlich, wenn man da Geld gefunden hat? Hm, damit man das alles irgendwie amtlich festhält? Macht man sowas am Telefon? Na, Ich glaube ja wohl nicht. Hier ging es einfach nur darum, dass man vielleicht von euch noch ein paar Daten klauen möchte. Also sogenannter Datendiebstahl. Die wollen mit Anydesk auf euren PC, um sämtliche Daten von euch abzuräumen. Vielleicht, um angeblich dann das Geld zu überweisen, was euch noch angeblich zusteht, möchte man dann noch irgendeine Überweisungsgebühr oder irgendwie sowas in der Richtung haben, um dann nochmal Geld zu verlieren. Was anderes ist das hier definitiv nicht. So. Und jetzt habe ich für euch noch was ganz Besonderes, wovor ich euch äh, nur noch mal warnen muss, dass ihr eure Telefonnummer nicht überall im Internet platziert. Auch nicht bei irgendeinem Gewinnspiel und auch nicht aus Versehen und ich habe ja nur mal ein kleines bisschen da und ein kleines bisschen hier und ich wollte ja bloß... Nein, gebt eure Telefonnummer nicht im Internet an. Ich lasse euch mal den folgenden Schnipsel erstmal hören. Ja, bitte. Die wir haben Sie eben angerufen.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 Hier war ich tatsächlich selbst ein kleines bisschen verwirrt. Meine Nummer wurde wohl bei äh, Betrugsversuchen angezeigt und die Frau hat mich zurückgerufen. Anders kann es ja nicht sein, denn mit meiner Telefonnummer von dieser von von dem YouTube-Kanal hier rufe ich grundsätzlich nicht raus. Das heißt, ich kann diese Frau auf keinen Fall angerufen haben. Das ist bei mir auch hier technisch gesperrt. Ich habe eingestellt, dass hier keine Anrufe rausgehen können mit meinen Scambator-Telefonnummern. Das heißt, diese Frau wurde definitiv von meiner Telefonnummer angerufen. Sie hat ja hier offensichtlich zurückgerufen. Und das ist das, was ich schon öfters erzählt habe. Die Betrüger nutzen teilweise auch Telefonnummern von den Opfern. Und wenn man dann zurückruft, dann tut es es und man kommt bei echten Menschen raus. Hier bin ich quasi selbst das Opfer geworden und... Ja, Die fremde Frau hat bei mir angerufen von einer fremden Firma. Aus diesem Grund habe ich hier auch die Stimme verzerrt, da ich jetzt hier vor lauter Schock und Aufregung gar nicht gefragt habe, ob ich das Telefonat so verwenden kann, denn die hat ja jetzt hier nicht bei mir angerufen, um bei mir hier irgendeinen Schabernack zu betreiben. Die hat einfach nur zurückgerufen. Tja. Und aus diesem Grund habe ich sie eben auch hier verfremdet, dass man nicht hören kann, wer sie ist und auch nicht an der Stimme erkennen kann, wer sie ist. Aber das ist schon verblüffend. Es ist mir auch nicht das erste Mal passiert. Auf meinem privaten Handy ist mir das tatsächlich auch schon mal passiert, dass mich jemand zurückgerufen hat und gefragt hat, was ich wollte. Ich habe ja schon zwölfmal eingerufen oder sowas. War da eine Art... Da war es halt tatsächlich auf meinem privaten Telefon und ähm, da laufen die Aufzeichnungen nicht automatisch mit und da gab es auch keine Möglichkeit, das jetzt schnell irgendwie noch mitzuschneiden oder so. Und man ist ja auch perplex, wenn man zurückgerufen wird. Und hier wusste ich ja auch mit dem Gespräch nichts anzufangen. Nichts ahnend bin ich rangegangen und habe gedacht, das ruft mich ein Betrüger an wie jedes Mal. Nur, dass dann da eine echte Person irgendwo aus Deutschland dran gewesen ist, die angerufen wurde von meiner Telefonnummer. Das heißt, meine Telefonnummer wurde tatsächlich. Das Spoofing benutzt. Also, meine Telefonnummer wurde bei jemandem anderen angezeigt, obwohl ich gar nicht angerufen habe. Tja, es ist schon verblüffend. Ich zeige euch mal den Schnipsel nochmal. Ja, bitte? Die Urklinge-Bäude, meine ich schon. Sie eben angerufen. Nee. Doch. Nee. Wer sind Sie denn? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Frau Halblin. Hm, sag mir nichts. Ich habe aber auch... Ich okay. noch keinen anrufen. Also die Nummer, die wurde mir jetzt gerade angezeigt, dass sie mich gerade angerufen haben. Na, dann wurden sie wahrscheinlich gerade eben von irgendwelchen Betrügern angerufen, die meine Nummer verwenden. Das kann sein. Okay, alles klar. Jo, tschüss. Ja, hier war ich halt einfach selber total verwirrt, was das werden sollte. Tja, auf jeden Fall auch mal was Neues. Ist hier auf dem Kanal aber kein zweites Mal passiert. Also das heißt, mich hat kein zweites Mal irgendjemand zurückgerufen. Weiß es wirklich nicht, wie das zustande kommen konnte, aber dem Anschein nach hat sie ja nur die Wahlwiederholungstaste gedrückt und sich nicht verwählt. Hm, komisch. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte? Abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen, dann könnt ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpassen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, könnt auch dort mal vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.